Moin Leute und Willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal mit den lieben Äh. Ja, ähm, und, ja. Es kann sein, dass man Hundestake doppelt hört, weil wir wissen auch nicht warum wir probieren das genau, Seit ja. einer halben Stunde zu ändern, aber es klappt nicht, wir haben es jetzt wenigstens so leise, es geht geklappt, äh, gemacht, aber ja. Tut uns leid, ja, aber es sollte eigentlich auch kein Problem sein Jetzt spielen wir aber gegen Beast und Boxen und... Ich war schon mal im ich meine, hier kann ich wenigstens... Oh, mein Bruder! China Town. Ich war schon mal in China Town. Deswegen weiß ich das. Ich <lacht> Kraftklagenfahrer. Nein, als ob der sich mit mir getötet hat. Das Junge ist der dumm. Bruder, ich glaube an dich. Bruder, du schaffst oh. das. Oh, mein Bruder Total. hat's geschafft. Nein, lass ihn. <lacht> das bin ich ich, das ist mein Bruder. Lass ich mein weiß. Bruder in Ruhe. Nein, ja! Nein. Ja! Verdient. Ey, aber bei mir war das auch so nervig. Der ist wieder mit mir reingesprungen, Alter. Und ist dabei gestorben, dass zweimal in der Runde passiert. Und der stört da. Probiert dich mal abzuhauen. Alter, ist der ich dumm. Ja, Bleibt, <lacht> <lacht> <lacht> bleibt da. da. <lacht> alle <frei> einfach drin. Wir <lacht> also, <ich liebe> <lacht> haben uns hier versammelt. <lacht> Zu beschwören Ey nicht mich Was soll ist das du? Ja Alter nein, dein Bruder, dein Bruder, dein Bruder <lacht> <lacht> Nein, <lacht> ich renne dich, ich renne dich Nein nicht mich <lacht> Hallo, ich bin dein Bruder Okay, es wird Zeit, mein Bruder nein! zu töten Nein, <lacht> ich hab mich selber mit dem Stier gekillt! <lacht> Ey, das Stier ist komplett scheiße Nein, das Stier ist einfach nur Gott, Alter Meint dir doch nicht? <lacht> Alter ist... <lacht> Wie einfach wenn dann mehr als einer stirbt und der hat einfach oh nein, der nichts gemacht. <lacht> <lacht> <lacht> oh. Oh. Mein Bruder ich helf dir, auch wenn du mich letzte Runde getötet hast. Ich rette dich. Alter, ja, komm runter. Nein, Pinguin, tu das nicht! Ach ja, und es kann sein, dass ich ein bisschen übersteuere, weil mein Hitz ist sehr, sehr scheiße. Aber Ach, Leute, ha, ha. bald! Bald ist oh. der Tag gekommen! Nein! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Bist du? Ich lebe noch! <lacht> ich lebe noch! Alter, was ist ein Hicker? Junge! Alter. Der Garde, mein Bruder, ich glaub an dich. Was ist eigentlich <lacht> mit dem anderen Typ los? Der steht dort halt. Ich glaube, der das gerade so geschafft hat Alter, also, der ist ja auch noch da oh, Der lebt immer noch, obwohl der runtergefallen ist Alter, der ist ein Gott Alter, Alter. Guck das, ihn die Alter. an Lebt er noch? Ne, ich glaub nee, nicht mehr ist so, Aber Alter, das war schon krass Ach, oh, mein Alter, Bruder ist wieder bei genau, hier. Alter, ich schwöre, das ist so eine Versammlung gegen mich gerade gewesen Nein, nein! Ah, ich lebe noch! Nein! Typ der geworden hat, bitte lass mich! Ja genau, hängt er sich auf einmal an den Laster dran! Du kannst doch noch rein! Ich lebe noch! <lacht> Easy geschafft! Das ist schön, das ist schön, das ist schön, <lacht> ja, so gefeiert, Jetzt spring ich noch durch, noch. jetzt spring ich durch, ich schwör ich spring durch! Diesmal schaffe ich das mehr als letztes Mal! Und? Oh. oh! mein Gott! Jetzt? wer, wer ist denn wenn du dich mal um den anderen kümmerst? Jungs, <lacht> <lacht> Digga, was war das? Wir haben beide noch ein... richtig lang überlebt! Aber ich was frag was mich wie... Nee, das ich <lacht> <war eine lacht> ich hab so ein flash Digga! Wir waren gerade fast so schnell wie zwei fucking Laster Wir werden fast noch wieder drauf gekommen Wie geht das? <lacht> Alter, Digga, was ist denn hier los? Ikea-Versammlung <lacht> Ikea Ja, keine Ahnung, Stirr, ich hab scheiße, geh am besten direkt raus Alter, ich sterben Der Sumo-Ringer will mich killen Wow, der Pinguin ist einfach Ja, Digga, was ist der Pinguin für ein Gott, Alter, der hält sich an den letzten Alter, der letzten Ecke fest Alter, grob kuscheln, Junge ja, komm, lass mich okay. auch los. Ich rette dich, Phil. <lacht> Den Pinguin müssen wir leben lassen, weil der ist Gott. Der ist unser Gott. Boah, Alter, sorry, ich hab da richtig brutal runtergeschmissen. Lebt der Pinguin noch? Nein, da lebt jemand anderes. <lacht> oh, du lebst doch. Skylight, ich glaub an dich. Skylight. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Komm schon, der jemand bitte. Ey, der wird das kaputt machen, Skyler. Irgendwie musst du das schaffen. Nein, irgendwie nein. X gedrückt halten und das andere dann. Nein! nein. nein. Oh. <lacht> Alter. was? <lacht> das war da. Das war in der letzten Runde, glaube ich, die lustigste Runde, deswegen hoffe ich es auch wieder hier. Oh, da sind zwei. Der ist mein Bruder und der Pinguin neben. Nein. Phil, Phil Skylike, Skylike. Ja, ist das dein Bruder oder willst du das? Das bin ich. Achso. Alter. Ha, ha, ha. Ich... Ja, Alter, wir sind hier. Lass mich los. Lass mich los. Nein, nein, nein. Du gehst die Leute und dann lass mir sie fallen. Okay. Wir hältst den jetzt nochmal auf fest. Ich probier mein bestes, dem eine Kopfdose zu geben. Alter. <lacht> <lacht> Nein, ja, nein, alles, alles. Sind wir die letzten die noch leben, Gib ja, den Kopf los. <lacht> <okay>. <lacht> Gib den Kopf los. Nein, es gibt runter. oder? Ah. Ah. Ja, ah. Ja. <lacht> oh, ich das, Ich Ich <lacht> <So>, <lacht> <lacht> <lacht> Nein! Ja, ich würde mal fettiger werden, diese Aufzüge einfach zusammenbrechen. <lacht> das steht ja <hier lacht> auch nicht genauso wie in der letzten Runde mit Mika. Ja, obwohl doch, du hast schon mal eine Aufnahme mit 17 hochgeladen, aber dort hat man ihn nicht gehört. Ja, dieser Tobin mischt sterben, nicht ich. Der andere. <lacht> ich <bin wieder lacht> nicht auf. ich, Jogge. Ja! Ach Also wieder, wieder das sind wieder dieselben drei vom Luftschiff. Wir sind die Luftschiff-Game! Ja. Sky, <lacht> <lacht> Nein! es musste doch nicht so enden. Doch, es muss. Nein. Warum? Nein, nein, nein, nein. Geh nicht mit ihm umbringen. Ja, ich hab's vor. So, ich kann eigentlich. Wow! Wow! Oh. Geh nicht mit ihm umbringen. Ja, ich probier's ja. Und das <lacht> <Eigentlich nicht. Ach. lacht> hey, was? Ja, Moin, mach halt. Alter, was war das grad? <lacht> Ey, ihr sollt nicht irgendwelche Choreoteste machen, ihr sollt euch umbringen, ne? Boah, nein, nicht der Pinguin, mein Bruder will den Pinguin. Mein Bruder hat den Pinguin umgebracht. Ja, was soll ich jetzt hier? Ich will auf den anderen Aufzug drauf. Scheiße. <lacht> Na! Bruder, größter Ehrenmann, Alter. Nein, nein! <lacht> Der ist halt oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, Ja! Er legt mal wieder ein gutes Ende. Alter, das sind schon viel weniger. Summerrüger. Was mich los. Alter, ich schwöre, dieser eine Macho-Boy, Alter, ich schwöre, das ist eine Gottheit. Macho-Boy würde mich umbringen. Oh, Alter, wir ziehen. Alter! Wir ziehen Alter! Ich lass ihn los! <lacht> Alter, der Arme! Wo ich lass yes. dein Bruder leben. Yes. Bruder! Ja, sollst ja, du auch! Nein! dein Bruder, dein Bruder, dein Bruder! Alter, der weiß. Wir ziehen ihn wieder auseinander! <lacht> Nein, er muss leben, mein Bruder! Oh, er lebt auch! Nein, dein Bruder! Nein, nein, nein, ihn, nein. Alter, Alter. nein. <lacht> er, was, was, was? ist los? Nein, nein, nein, nicht. nein, Ich nein, nein, nein, nein, nein, komm, Oh, Alter! Oh, komm, nein, rein! Oh, nicht gegen nein, war nein, lass Komm, Kuscheln! nein, nein, nein, nein, nein, Nein, nein, wir retten ihn. Nein, dein Bruder! Mein Bruder hält mich fest, bitte nicht! Junge, wir retten dich die ganze Zeit, falls dir auffällt! Ich jetzt wette, ich ich nicht, ob das sieht aus, oder irgendwie den töten! Nein, wir retten ihn! Nein, nein, nein Opfergabe, Opfergabe, Opfergabe! Nein, keine <lacht> Opfergabe! Opfergabe? <lacht> Brauchen wir nicht! <lacht> oh nein. Brauchen wir nicht, keine Sorge! Keine Opfergabe! Wir zusammen können alles schaffen Nein, doch nicht mich! Ja, der war zu wollen endlich tot. Mann, nein, ist Bruder! ihn! Nein, leider. nein, leider, nein, nein, nein, nein leider! Nein, doch nicht mich, Bruder! Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, was ist denn hier <lacht> los? Ah. Ach! Wow, oh, Leute, Leute! oh, oh, oh, Ich oh, ihn. Wir oh, <lacht> Ich räche dich, Bruder. Ich räche dich, auch wenn ich eigentlich der war, der dich getötet hat. Oder ich räche dich in die. Alter, du konntest gerade einfach aus dem Fing. Nein, Liams Bruder, lass mich leben. Oh. Du gehst oh, oh. nach hier und ich gehe nach hier. Hallo Bruder. <lacht> Nein, nicht mich, Bruder. Wow, nein, Bruder von Rian, Bruder von Rian, bitte, wir können auch alles klären, wir können auch alles klären, wir können auch alles klären, oh mein Gott, ich lebe noch, ich lebe noch, nein, nein, ich räche meinen Bruder. Ja, da musst du erstmal hier runterkommen. Nein! Alter. Also. Oh mein Gott, Alter, Jo! Also. Ja. Wie bin ich denn gestorben? Und wie du noch lebst? Das ergibt gar keinen Sinn. Mit meinem Bruder gegen euch beide. Macho Boy, ich töte dich für meinen Freund. Okay, du bist nicht mein Freund, du ist im Ah nein! Bruder, ich komme! Alter, das war mit Abstand die schnellste Runde, die es gab. Zug! Oh, das ist eine neue Map, ne? Weiß ich nicht, noch nicht auf ich noch Ich meine, das ist eigentlich eine neue Map gegen den Macho Boy. Ah, nicht stimmt, ja, ich glaube, die habe ich schon mal gezockt mit Finn. Ja, ich auch, aber. Ich laufe, ich laufe mein Leben, Leute, ich laufe mein Leben. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Nein, nein, nein! Hä, ah, hey, lol. Hä? Weil irgendwie Hä? dort hinten, <lacht> dort hinten sind irgendwie so Dinger kaputt gegangen. oder dann ist der ich nach vorne gefahren. Alter, ich bin einfach r runtergefahren, trotzdem schaffe ich's. Okay, eigentlich könnte ja, das, das hat... schon das letzte Game sein, ne? Eigentlich ja schon. Wenn ich wir haben uns hier versammelt, um äh, dann nee gar nicht, denn <lacht> haben wir vorhin beschlossen. Dann müssen wir eine Opfergabe geben von, einem, von 106 Sohn. Opfergabe. Woher weiß er das? Komm. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Die Opfergabe von 106 Sohn. Der gerade mein Bruder. Mein Bruder. Tötet so, und jetzt ist mir Jetzt. Ja, ich hab auch so. gar keine Hoffnung mehr in den Typen, Alter. Alter, was ist denn sein Problem? Das ist von Alter, was ist denn das für der Treppe? Alter, passiert jetzt mal was? Wird die Treppe nicht irgendwie zusammenbrechen? Der ist hey, ja einfach hin. Alter. Alter. Hallo? Bruder. Hallo? Jetzt killt er dich so auf einmal. <lacht> <lacht> ah. <lacht> ja, genießen auch einfach nur die Sonne, ne? Ja. <lacht> ich hoffe, Alter, ich verwirr's mein Bruder. Junge, der zählt halt richtig, Alter, der ist traumatisiert oder so. <lacht> ja. <lacht> Alter. Ja. Ich will euch nicht essen, aber... Hä? Nein! Peace in die Kommentare schreibt für meinen Bruder. Und liked und, abo liked und ja. abonniert. Also Leute, das war's mit dem Video. Abonniert uns, liked unsere Videos, ähm, guckt euch mal meine Zeichner an und ciao!